Ganz allein auf ich ihn rein, ich scheiß auf die Gefahr Ich torgel durch die ganze Stadt, ich suche weit und breit Den Alkohol, um zu verstehen, der mir solche Macht verkleidt Alkohol! Ich auch du, Alkohol, oh, mein bester so Freund. Komm retten wir die Welt. Alkohol, du schmeckst so gut. Schon so und gibts mir Mut. Ich lerne von dir und trink von dir, Alkohol. Komm ich sauf' mit Bier, komm ich sauf' mit Bier, Alkohol! Egal wie schwer mein mich auch ist, ich nehme es in Kauf. Ich will den Zuff, der mir gehört, ich gebe niemals auf. Kommt Zeichenwort, voll ganzen Welt. Das war Freunde Sinn. Aber darf auf der Treppe eigentlich sein. Echt? Ja. Gemeinde Team und Bas, wer als letzter steht gewinnt! I Du ich und du! Bei allem, was ich auch tu, Julius, sei wohl! Mein bester Freund! Alkohol bester Freund! Goretten wir auf der Welt! Und gibts mir Mut. Ich lerne von dir und trinke von dir Alkohol. Komm ich auf ein Bier, komm ich auf ein Bier, Alkohol. Alkohol, du, in allem was Schmeckt so lecker, Alkohol wie beim Zuckerbäcker. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Komm ich auf ein Bier, komm ich auf ein Bier, Alkohol. Yeah, komm. Hallo, hallo, ist das an? Ist das an? Hallo? Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Könnt ihr an eure ganzen Freunde schicken. Es war ein Remake von einem ganz alten Video oder einer ganz alten Idee. Das habe ich auch mal verlinkt. Vielleicht kennen das ein paar von euch noch. Wie dem auch sei, vielen Dank an die ganzen Patreon-Unterstützer, die das hier möglich machen. Ein Herz geht raus an alle noch kommenden und aktuellen und alten Unterstützer. Und das nächste Mal gibt es wieder ganz tolle in real life Videos mit Prank hier, Prank da. Bis dahin. Dankeschön, Nur ich und du. bei Löwe, ich auch du. Danke